Weit, die ganze über Wahrheit! Die ganze Wahrheit! Sag mal die ganze Zeit das N-Wort. Was ist denn das für ein Lied? <lacht> Tralala! Nein! Das ist der Kartischki-Song. <lacht> ah, nein, hier ist ein Hook! Hook? <lacht> nein, Junge! Warum ist es geloopt? Das Leben macht mich richtig schelmisch. Junge! Junge, <lacht> ganz ehrlich jetzt. <lacht> oh mein Gott! Oh mein, oh mein Gott! <lacht> du hast uns alle umgebracht! Au! <lacht> oh. Bitte! Ja. Ich, bin, ich hätte ein Leben, aber dann wurde ich angezündet. Ich, ich zünde wieder an. Ach, diese Branche Feuer. Siehst du, ich hab Chris repariert. Wir und müssen das, das, das Gebäude nicht. löschen! Ja. Okay. <lacht> alle Männer rein! Alle Männer rein! Ich hab Zugriff! Zing? Ich mach den noch auf den. Der ja, Ich Pim! da oben mal. Der Bankier ist klauen. Oh, oh nee. Hinrichten. Ich hab ihn, oh, ich habe ein Weg! Ha, ja. Das ist Hawk. Freunde für Der Da war der ist tot. Oh. Sieh, das Hawk hat ein Leben. Es liegt noch immer, ja. Meins. Das ist mich. Wow. Ja! Äh, da, da Ja! Oder? Ja, warum ja, hab ich, ich Wir werden bombardiert. So da ist irgend so ein Rangier. Mann! Junge! Äh, Herr Bruder, wo sind die? die? Ja. Äh. Sind da. Ich hab den einen, oh. ich hab den einen shield Briggs! Hä? Wo? Aaaaa! Ah. Ich kümmere mich erstmal um hey, Hä, wo, wo sind die? Seine Hose. Ja, aber, hä, aber Christoph, wo haben die dich? Ach so, da. Okay, ich Ähm. Hab ich. Nein, ich krieg's mit Brettle. Der Wald wird natürlich immer gerodet. hat nur Weiß Steven nach Kacka riecht. Okay. Nein! Ja, das bin ja ich! Hä? Was? Du hast uns verraten, Sahne! Ja. Was war denn das denn? Leute, ich hab einen Gefangenen! Mann, hier sind einfach ich Zeit, Denk, Der kommt in den Keller, der kommt in den Keller! ich. Okay. Hab ich. Unser Keller wird gerade angegriffen. Nein! In der. In der RP. Das ja, macht Steven gerade. Hacken. Hm. Ja, Ist das auch da unten rechts jemand? Ich will nicht in den Keller. Das kann ich... Der, der verteidigt mich in der Zeit. Junge, bin ich scheiße mit dieser Waffe. Kost wirklich, oh In die Toilette. Das hat es mir jemand noch gesteilt, dieser Kill, Mann! Bei Sana ist jemand. Äh, ja, und die haben eine Shotgun auf Nahkampf. Oh, Hä? ja, ich nicht. Christy, ist was für dich. Ja, ich habe auch gerade nur einen Sägeblattwerfer. Die sind in die, sind die Toilette, Ähm, Leute? Das hat übelst viel gebracht, ich weiß. Tanki, schützt uns. Äh, im Haus. Ich weiß, ich geh rein da. Chris, komm zu uns. Ich komme! Ich helfe dir, ich helfe dir, Steven. Warte ich auf was? Ey, bist du jetzt geil, oder nicht? <lacht> Wo ist der Dude? Das war Achso. Das weiß ich nicht. Leute, wollen wir zum battle Bus? Ja. Angeweckt, du! Wow, der war ja richtig One-Hit. One-Hit is all it takes. Wirklich? Okay. Possibilities. Ne, nix, Possibilities. Oh. Wo ist das jetzt hingeflogen? Hoch? Hä? Ja, wir sind die Gang! Mann, Egal! Wir oh. sind die Gang! Doch vorne Gegner! Ah! <lacht> <Ist das richtig> <lacht> <angeflogen>. <lacht> Oh! <lacht> BB, Was Was SB3272 <lacht> Wow, wir kämpfen gerade wirklich gegen <lacht> uns <lacht> selber! <lacht> <Ja>. ah, wir leben <lacht> bei... hatten Damals noch! Aus! Aufs Haus! Ich schaff's nicht, Leute! Ich hab's auch gerade so geschafft, aber... Äh. Du schaffst es gar nicht! Sie komm mal rein, komm, komm hier. Du bist besser als... Ein, das ist besser als ein Lebewesen. Hä? Hey. Ähm. Eeeh. <lacht> warte, hab ich grad erfasst. hier äh, liegt ein Kamehameha. Sieh, äh, komm her. Hilfe, Hilfe. Komm her, komm her. Hier <lacht> he liegt random, hier liegt random ein Kamehameha. Also lag da gerade eben. Ah. Du guck jetzt an, jetzt einfach die perfekte Crew, Alter. Das perfekte Squad 2, Hawk Rider und hier der andere ist ein Truck. Oh, ich denke, Oh nein, mein Hawk. wie sie jetzt. Vielleicht kann ich es nicht mehr reiten. Hey, du Fisch. Ich habe Probleme. Junge. Ey. Ey. Hallo. Ich hab den TÜV nicht bestanden. Ich hab den TÜV nicht bestanden. Okay. Boah, Junge. Nervst. Ähm. Mh. Lauf. Wo sind die, wo sind die anderen? Ist hier noch ja, jemand? hohen Gras. Oh. Ey, lass uns oh, weitergehen. Oh. Lass weitergehen. Das ist einer im hohen Gras, Leute. Ich glaube, ich... ich, lauf, ich <lacht> Junge, ich bin Oh Gott, hier ist ja die Sonne. stimmt. Flucht vor der Sonne. Hab ich doch gesagt. Da okay. okay, vorne, beim du Hops, genau Ja, Jo, <lacht> <lacht> was hat der bitte für ein geiler Scheiß? Junge, wolltest du gerade meinen Kill knappen? Hm? Nee, das hab ich schon getan. Nicht du. Ja, Mann, ich komme. Ich angeschossen. Das ist nicht so toll. Ja, wie ja. Erst dann wird. Erster, den ich dir den Kill daneben hab, deine Freundin. Ich hey, stehst noch du da runter und wir können ihn ja. nicht aufmachen. Ey, komm. <lacht> Man krass! Ich hab Lust, Da ich vorne ist ein ja Gegner. Ah ja, Shotgun Muni. Ammo. Hm, hm. Ammo vorgaben. Ich heale mich gerade. Und, und noch kann die Ballistische schöpfen äh. werden. Ist jemand eine goldene Sniper gefällig? Nein. Gut, hm. dann ball ich sie. das blöde Tier! Wir können traden. Oh, wow, Training. Cool. Sieh mich, du kriegst das hier. Das hier kriegst so. du, ne. dir? Nein, ich spring hinterher, ich verfolge dich! Nein, das ist auch! Sondern <lacht> das ist ein Big Big Baba Bulema, Big, Big Baba, Bulema. Oh, das war alles war... Da hinten zwei, ah, drei okay. Teams Okay, ein Team ist oder, ein oder Äh, Zwei <lacht> Solo <lacht> <lacht> Sie ist so ein richtiger Solo Player. Ich sag's dir. Gar nicht. So, das war ein dreißiger er Sheepwreck? Okay, du hast ihn einfach. Okay, alle hab alle. Schon. Kenny, und wir Skybase spawnen, weil das eine sehr gute Strategie ja! ist. Ja, das ist die nächste, nächste Runde Skybase. Sky Nee, nee, das also nächste Runde also mit dem Bellbus Oli machen. Diesen komischen Volk ist das wirklich eine gute Taktik. Nächste Runde ist geil, Manometer. Er schießt Ich töte! Ich töte! Auf auf, Wände bauen, Wende bauen, Wende bauen! Nicht töten, nicht töten, nicht töten, Wände bauen! Okay, okay, okay. Guck mal, ich signalisiere ihm, dass ich freundlich bin. Nein, wirklich! Lass es für. Ja, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Guck mal, ich hatte schon gesiegt. Guck mal in die Luft. Ich du dumm? Kann ich? habe hab die großen Affen JAAA! <lacht> ja. Ey, du sollst lieber mal Zoll anrufen! Du sollst lieber mal... Ich glaube, das ist ein Bot! Nein! Ey! Nee, du solltest das. Ich hab deinen Köder! Er hat einen Köder! Nicht auf den Schießen! Nicht pegexen! Nicht pegexen! Nicht pegexen! Katischki! Nicht bahn, Katischki! Katischki! Oh, oh, ich jetzt, ist reicht. Ich wollte ihn nicht umbringen! Katischki! Ich, ich droppe ihn das Und jetzt! Du alles, ab. Ich hab ihn das erst Hier! Dass ein bisschen KWH haben! Ey oh mein du Gott Junge, der hat mich extrem low gemacht. Scheiße. Ich muss ihn leider boogiebomben. Ja krass. Hier, <lacht> nee, ich rede mit Kraut. Wir haben jetzt einfach boogiebombs ja. auf den. Der ist ja. übelst überfordert. Gut. Oh du Affe. Ja Mann. Woher <lacht> hast du das alles? Du bist fast tot. Wollt ihr den Wohlen geben? Nein. Ich... Ja okay. Warte, ich mach mehr mehr. Bot, ich schon... Weißt du, du bist so ein richtiger Pimmel. Boah <lacht> Junge. <lacht> Ey. Ein richtiger Pussykatze. <lacht> ich rufe lieber mal Soll an. Ich rufe lieber mal Soll an. Ich ruf lieber, ich ruf, ich ruf wirklich...